Hallo. Ist ein bisschen arm. Eigentlich wollte ich heute nach vollbrachter kirchenmusikalischer Tat heute in mein neues äh, Lieblingscafé zur alten Zicke gehen. Ja, gehen. Das sind knapp 8,5 Kilometer. Aber ein Starkregen, der mich nach 200 Meter sozusagen angefallen hat, hat mich eines Besseren belehrt. Und das nehme ich als anders um jetzt noch mal ein bisschen kirchenmusikalisch aktiv zu werden. Heute habe ich in St. Christophers in Berliner Köln einen Rauschmeißer gesetzt. Das ist ein schwedisches Kirchenlied, das den Aufgang der Sonne im Frühling besingt. <lacht> naja, ich lasse die Sonne jetzt gleich mal aufgehen. Und wenn es euch gefällt, ab in die Likes. <lacht>